Elisabeth Evgenie Amalie von Wittelsbach im Volksmund auch Sisi genannt wurde am 24. Dezember 1837 als zweite Tochter des Herzogs Max Joseph in Bayern und der bayerischen Königstochter Ludovica Wilhelmine in München geboren. Solange sie, sie bei ihren Eltern und Geschwistern lebte, war sie glücklich und unbeschwert. Musik Im Alter von 15 Jahren lernte sie bei einem Familientreffen ihren Cousin, den jungen österreichischen Kaiser Franz Josef I., kennen. Er verliebte sich sofort in sie. Am 24. April 1854 heiratete das Paar in der Wiener Augustinkirche. Als Sisi am 21. August 1858 ihre wichtigste Pflicht erfüllte und den Kronprinzen Rudolf zur Welt brachte, hatte sie schon zwei Tochter, Sophie, 1855, und Gisela, 1856 geboren. Sophie starb jedoch im Alter von zwei Jahren. Sobald 1860 Gerüchte um eine Affäre des Kaisers bekannt wurden, verließ sie Wien. Sie, sie unternahm viele Reisen und so weiter nach Ungarn, Sie verliebte sich in das Land, in die Sprache und in die Menschen. Bevor Franz Josef 1867 zum König von Ungarn gekrönt wurde, vermittelte sie sie in dem lang langjährigen Konflikt zwischen Budapest und Wien. Dieser politische Erfolg brachte das Kaiserpaar wieder näher zusammen. Am 22. April 1868 kam ihre jüngste Tochter, Marie-Valerie, zur Welt. Nachdem sich Rudolf ein sensibler junger Mann 1889 das Leben genommen hatte, litt sie einige Zeit unter starken Depressionen. Ihr eigenes Leben nahm ein tragisches Ende als sie 1898 im Alter von 60 Jahren von einem italienischen Anarchisten am Genf See ermordet wurde.